Hey Leute, ist euer Rookie und heute streamen wir wieder Apex Legends. <lacht> Solange bis hier die ersten Zuschauer eintreffen, machen wir ein paar Random Matches und sobald die dann da sind und sich angemeldet haben, geht's los mit den Fewer Games. Jo, kommt dran Leute, ich warte auf euch, ich brauche Spieler. Dringend notwendig, hier sind nur Noobs unterwegs. Ja, ja, jetzt Jede Entscheidung verändert alles. So, kann ich gleich jetzt erstes wählen, schnappe ich mir meine Rev läuft die Geschichte. Okay, schön Lifeline per Finder, gute Kombi. Hoffentlich spielt es auch gut. Das ist euer Champion. So, die Champions sehen auch nicht so übel aus. Schauen wir mal, wo der Tipp hin will. was er vorhat. Das hier könnte ein guter Landeplatz sein. Äh, schön, Schädelstadt. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Landen wir Na, hier? Es geht los. Das will deine wo will er jetzt hin? Noch gut. Jetzt springt er schon raus, um da hinten hinzukommen. Gucken wir mal, was es gibt. Bauen wir doch mal hier. Okay, da gehen ja viele hin. Erkunden wir diesen Wo du hin? Das fällt mir doch besser die letzte Runde. Noch ein ja, Schild. Das war so klar. Komm mal lieber die hier. Ja, ehrlich. Landschmitten in eine Menge Gegnern und wundersticht das. Oh, hier schön. Oh, nice. Okay. Ab zum Mate. Zwar fix. Ah, der ist eh gleich, gleich am abhauen. Okay, da ist einer gerannt. Nur noch wir. Und wir mal was mal treiben können hier. 30. Neuer Killspitzenreiter. Achtet auf ihn. Feind ausgeschaltet. Gute Arbeit. habe das Abzeichen unseres... Zimmerern. Lade nach. Na, wo versteckst dich? dar danach hinten rennen wenn man untere hinten so nicht dar danach das war der letzte von diesen spawns diese dimensionen gute arbeit mit nächsten typen Jetzt was? Wir Oh mein Mate, wo. Wieso haust du ab? Wieso haust du ab und lässt mich hier mit den ganzen Teams allein? Oh Mann, wieso? Was soll denn das? Oh Mann. Okay, ich glaube, das wird nichts mehr hier. Ja, pf, warum sollten wir nicht zu so zweit kämpfen? Lieber allein ist viel besser. Lieber erstmal irgendwohin abhauen und dann ganz allein wieder zurückkommen. Bester Mann. So, ganzes Team wartet jetzt auf ihn. Das ist ein Spaß. Den Mate kriegt er wahrscheinlich eh schon nicht mehr. Er wird eng. Hinter ihm sind die Gegner. Ja. <lacht> mein bester Typ, hey. Bester Typ. Bester Mann! Was hat er denn erwartet? Sehr schön. Wieder ein bisschen was gerissen. Ein Level mehr. Wir kommen dem Level 100 immer näher. Gibt's <lacht> Skypie? <lacht> um zwölf Gibt's Skypie. skype Party. Eins steht fest. Jemand wird sterben. Uh, mach's gut. Gute Nacht, Mike. Ach, mehr. Ich weiß, was ich tue. Wenn ihr zu mir haltet, halte ich zu euch. vorstellen, euer Champion. Hallo Freunde. Ich <lacht> schlage vor, wir landen hier. Genug abgehangen, wir springen. Ein, zwei Runden noch, dann gehen mein in Rocket League. Geht so nett. Wo will der hin? Was hat der vor? Oh, okay, keine Waffe, Waffe, ist schön. Okay. Ah, ich höre was, ich höre was, ich will was. Gasfalle platziert. Halt eliminiert. gestehen, platziere Gasfalle. Erster Treffer. Du kannst weitergehen. Wir gleich nächsten Ping doch den Gegner an, Junge. Hau da oben. Ziel gesichtet! Ziel gesichtet! Der nächste Ring ist ziemlich weit weg. Ich schieße. Sorge für medizinische Versorgung. Gegner gesichtet! ein Körperschild. Stufe 1. Nur ein Kratzer. Sekunde. Platziere Gasfalle. Ah. <$haar Montgomery> Ist raus Ah, hätte ich nur ein bisschen besser getroffen, hätte ich gehabt. Ich brauche keine Energie-Munition. Ich brauche leichte Munition. Ich brauche schwere Munition. Hier ist leichte Munition. Hier ist, leichte Munition. Leicht ist ja mehr als genug. Nur ein Kratzer, Sekunde. wir mal in dem Raum hier hinten noch nach. 40 Sekunden. Ring ist weit entfernt. Neuer Kehlspitzenreiter bestimmt. Werfe Bogenstern! Lade nach! Uh, uh, dieses Gesmoke. Gefahr, Lade nach! Lade nach! Freund eliminiert! Lade nach! Ah, nichts mehr. Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Komm mal her, der Ring bewegt sich. Reich mir mal den Zucker. Nimm mal, hier mal die Heilung noch mit. Ich brauche schwere Munition. Hier ist Schwere Munition. Oh, nice. Danke. Sehr schön. Gern geschehen. Und jetzt beweg dich. Höchste Zeit für eine Party. <laughs> Das ist eine ganz richtige Richtung, aber gehen wir erstmal hier lang. Okay. Ich Muss kurz nachladen. Granate. Demi kann loslegen. Oh, mates, hey, mach doch mit. Wieso hat er nicht gleich richtig mitgemacht? Anstatt hier so Bilow-Kacke abzuziehen. Das gibt ja wohl nicht. So, ich verabschiede mich. Hier ja, ab geht's zur Rocket League. Ed wartet schon. Braucht endlich einen guten Mate, der ihn endlich mal hochzieht. Macht's gut Leute. Schön war's. Sehen beim nächsten Mal. Euer Rookie.